Besten Dank. Der nächste Redner war in Kiel, in Hamburg, in München, im Iran, in Dänemark, Schweden, USA und den Niederlanden. England, verdammt, noch zu erwähnen. kommender Redner, äh, Gegner, Entschuldigung, der Redner natürlich. War Schriftsetzer und Übersetzer in den USA. Ist Entzugspezialist für harte Drohung. Mitarbeiter bei Anthony Robbins, wer ihn kennt. Neues der Star-Trainer beim NLP Training und in dieses Geschöpfen, er hat die Aufgabe gehabt, 7.000 Leute in Laune zu bringen. 7.000 Menschen, eine Halle voll Leute in den Sprung zu bringen. Insofern dürfte es ein leichtes sein, diese kleine Gruppe hier ein wenig mal auf Vordermann zu bringen. Das Thema finde ich interessant, spiegelt auch ein bisschen die Lebensgeschichte, denke ich wieder, weil nach so vielen Stationen ist man eigentlich nur unterwegs. Und nirgendwo ist man da und kaum ist man da, ist man auch schon wieder weg. Und auch wieder da. Und das ist was das Thema der, mit der Rede. Glücklich unterwegs, glücklich da. Petra mit der Rede Nummer 4. Glücklich hier zu sein, bei euch. Das war ja letztes Mal, ähm, hatte ich auch eine Rede gehalten und das, da hatte ich ihm kurz von der Geschichte erzählt, dass ich halt mit einem Drogensüchtigen tatsächlich zu tun hatte. Ich hatte halt auch manchmal das gefilmt und online gestellt und da bekam ich halt sehr viel Feedback auch. Kannst du mal dieses Beispiel ein bisschen genauer erzählen? Da war halt sehr viel Interesse dran. Und deswegen ist im Endeffekt heutige Rede eine Reise. Eine Reise, die ihr mich eigentlich mit eurem Feedback hingeschubst habt und äh, wo ich dann einfach mich hineinstelle in diese Rolle und das dann einfach erzähle. Es ist eine Reise mit einem Heroinsüchtigen, einem bekannten Musiker aus Griechenland, der zu dem Zeit halt tatsächlich auch nach Dänemark gekommen ist oder gekommen war für, eine, für einen Zug. Diese beiden Ausdrücke, die wir am Anfang gehört haben glücklich unterwegs, glücklich da, sind auch ganz wichtige Begriffe, die ich dann halt immer wieder benutzen werde, ähm, als Aussichtspunkte oder als Punkte, wo wir einfach Luft holen können. Weil da, wenn ich glücklich da sein kann, dann kann ich einfach Luft holen. Und wenn ich glücklich unterwegs bin und jeden Moment einfach da erlebe, ist es einfach eine schöne bereichernde Situation, die ich tatsächlich auch genießen kann. Ich war gerade irgendwie fertig mit meiner Ausbildung und bin zu einem Vorort von Kopenhagen gereist. Er war aus Griechenland hingekommen, mit der Hoffnung vielleicht auch, dass es tatsächlich diesmal schaffen könnte. Wir wurden beide vom Bahnhof abgeholt, das ist sind Vorort von äh, Kopenhagen. Wir sind ins Auto gestiegen, die Wiesenlandschaft hat unser Autofenster gestreichelt. Das Autoradio hat vor sich hingespielt. Vielleicht kennen einige Leute das Lied von Amy Weinhaus. Weher. Wir haben das Schmunzeln begleitet, was da nicht genau da rein. Aber wir waren glücklich, da zu sein im Auto. Und wir waren glücklich, unterwegs zu sein. Wir sind dann angekommen und wir hatten tatsächlich auch... Die Hoffnung wieder etabliert. Das war bei ihm ein bisschen schwer, weil der hatte schon siebenmal versucht, einen Zug durchzumachen, ohne Erfolg. Und die Schmerzen in den Knochen, in den Muskeln, hatte er in seinem Rucksack die ganze Zeit mitgenommen. Und das beschwertet einfach diesen Weg oder diese Reise. Was aber auch gut war an dieser Situation, dass er diese Schmerzen sich bewusst waren und er wusste, dass er da nicht mehr hin will. Das heißt, wir waren wieder glücklich, da zu sein, aber auch glücklich, dass wir unterwegs waren, das zu verändern. Wir haben diesen Öffner tatsächlich in die Hand genommen und haben dann einen größeren Hebel daran gesetzt. Er wurde sich bewusst, tatsächlich, was er seinen Eltern angetan hatte. Er hatte sie geschlagen, beklaut. Es ist vielleicht schwierig zu sagen, er hat es gemacht, weil er musste das machen. Sonst waren die Schläge der Droge einfach zu stark gewesen, um aushalt und aushaltbar zu sein. Und äh, er wurde sich auch bewusst, dass mit seiner Freundin dieses schöne, diese schöne Beziehung, die am Anfang so schön war, tatsächlich dabei war zu sterben. Vor seinen Augen. Er wollte nicht mehr diese Situation haben. Er war also im Endeffekt eher unglücklich, da zu sein. Und er war unglücklich unterwegs zu sein, weil er einfach die Zukunft sehen konnte und Angst davor hatte, von einem Wal gefressen zu werden. Er wollte wegschwimmen. Er wusste auch lustigerweise, wohin. Das war ein Glück für uns beide. Und das war ja mein erstes Mal überhaupt dass ich die Verantwortung dafür hatte und er hatte halt auch sehr viel Hoffnung und um mich hineingesetzt. Ich war der einzige Verantwortliche für ihn, der komplett durchziehen sollte. Wir haben dann tatsächlich, nachdem wir diese Angst erreicht hatten, weg von der Stelle, wo man da nicht hin wollte, und dieses Schwimmversuche, was er tatsächlich mir halt angefangen hatte, ich war glücklich, dass er halt nicht aufgegangen hatte und weitermachen wollte. Das war unser Glück. Also waren wir glücklich, da zu sein. Und wir waren glücklich, dass wir unterwegs waren. Es ist eine Situation, die bei jedem Menschen, denke ich mal, drin ist. Bei jeder Zelle ist es drin. Es gibt ja das egoistische Gen das Buch von Richard Dawkins, vielleicht kennt das jemand. Er beschreibt im Endeffekt sogar ihres ihr das Denkt erstmal an sich selber, verfolgt seine Ziele, möchte weiter überleben. Und die beste Methode, die man herausfindet, ist im Endeffekt, dass man Gleichgesinnte findet, mit demselben Ziel und sich gegenseitig unterstützt, Hilfe nimmt und Hilfe bekommt. Wahrlich und definiert im Endeffekt Hilfe als, je, als jemanden zu unterstützen, damit er seine Ziele besser, schneller oder einfacher erreicht. Das heißt, ich kann das, was ich mache, nur Hilfe nennen, wenn ich die Ziele der Person kenne, und diese unterstütze. Aber für meine eigene Integrität brauche ich ja auch meine eigenen Ziele. Weil wenn ich mich einfach von meinen Zielen entferne, dann habe ich ja das erste Ziel, was überhaupt ihn dazu bewegt hätte, voranzukommen, nicht beachtet. Also es ist wichtig, dass ich glücklich bin mit meinen eigenen Zielen und glücklich bin unterwegs mit den anderen. Wir werden jetzt nicht, also es ist auch so geplant, wir werden nicht die ganze Reise zu Ende hören. Das machen wir nächstes Mal, wenn ich da bin. Da wird auch ein anderer, anderes Thema, ein spezielles Thema ähm, im Vordergrund kommen. Ich möchte, dass jeder einfach das mitnimmt, was während dieser Rede passiert ist. Glücklich unterwegs zu sein und glücklich da zu sein.